»Wir werden siegen«, ein Lied, das in verschiedenen Sprachen, zum Beispiel »We Shall Overcome« auf allen bekannten Welten des Multiversums gesungen wird, und zwar immer von den gleichen Personen. Wenn sie erwachsen sind, wechseln sie auf rätselhafte Weise zur anderen Seite des Lieds und verwandeln sich dort in jene Leute, die es zu besiegen gilt. »Singen«? Oh, das Singen spielt kaum eine Rolle.